Hallo, mein Name ist Enet Druid. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie Ihre Geschäftsprozesse flexibler gestalten können. Wenn sich Menschen treffen, die keine gemeinsame Sprache kennen, wie sieht dann die Kommunikation aus? Sie findet nicht statt. Es sei denn, man engagiert jede Menge Übersetzer. Wenn viele Apps aufeinandertreffen, gelten die gleichen Regeln. Man braucht viele Übersetzer. In der Softwaresprache Schnittstellen nur, dass jeder Hersteller seine individuellen Schnittstellen entwickelt, die nur seine eigene Sprache verstehen. Doch gibt es überhaupt einen Weg aus dem Schnittstellensumpf? Wir haben da eine Idee. Wir ersetzen das Schnittstellenchaos durch einen neuen Kommunikationsstandard. Er heißt Business Object for Energy, kurz BO4E, die neue gemeinsame App-Sprache. Von Fachexperten einer unabhängigen Interessengemeinschaft entwickelt. Der eNet Navigator setzt BOS ein und bietet Ihnen eine Plattform, um die enormen Vorteile der neuen App-Sprache zu entfalten. Durch eine Prozess-Engine können verschiedene Apps zu einem Geschäftsprozess verknüpft werden. Dank der BOs, also der neuen Sprache, läuft die Kommunikation zwischen den Apps immer reibungslos. Alle Geschäftsprozesse können durch das Verschieben, Einfügen oder Entfernen von Apps verändert werden. Sie können sogar Apps unterschiedlicher Hersteller verknüpfen. Der Datentransfer ist dank BOs sichergestellt. Ein derart offenes Format zur Integration von Modulen unterschiedlicher Hersteller ist revolutionär. Der ENET Navigator bietet Ihnen die größtmögliche Flexibilität durch modularen Aufbau, den Wegfall von Schnittstellen und die Verwendung herstellerübergreifender Prozesse. ENET Navigator Browserbasiert, herstellerunabhängig, flexibel. ENET Navigator Die Zukunft der digitalisierten Welt hat begonnen.